Macaron, yeah, Macaron, no, so, Chacaron, Chacaron, Chacaron, Chacaron, Chacaron. Die Flasche, ja. ja. Für Viertel Flasche. Okay. Tut. Okay, das heißt, auch für dich gilt's nur bei ja. White, wenn sie darf ein Skillcheck so lang versauen, bis sie tot umgibt. <lacht> nur wenn einer von uns drei verkackt, muss jeder von uns okay. einen Schluck trinken. Logan, ich muss zugeben, ich finde dich immer mehr sympathisch. Danke. Muss man sagen, hey Siri, wie macht der Fuchs? Hey Warte Siri, mal. wie macht der Fuchs? Cha cha cha cha cha cha cha Okay, es ist ein Nurse, Julian. Und Wolki, das ist gut, schon ja. Ich glaub, diese Nurse. <lacht> <lacht> okay, Julian. <lacht> okay, jetzt <lacht> <lacht> ich okay. Ich bin nicht auf okay? Ja, Nein, ist <lacht> Ja, ja. mir Okay, gut. Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, okay! Ich seh dich hier in der Nein, nein, nein! Nein! Okay, ich mach mich schon mal bereit, ne? Hey, Wodkaflasche, wie geht's okay, dir? Ey! Okay, Leute, wir müssen das in der Saufballer-Kette mal Ich Brust, ne? Ja, Brust! Brust! So ein Schweinekiller, Alter! <lacht> Bis. Ich dachte, oh. ich bin hinterher, bin ich was? Oh. Oh. Ach du heilige Scheiße, ey. Also Junge. Ich glaube, nein, nicht. jetzt ist sie da mir her. Ja. Nein, nein, nein. Ihr, ich ja. komm nicht, ja. nicht retten. Wo ich komm nicht retten, Müll. Julian, nicht runtergehen. Ich lauf nicht in meine Richtung. Doch, ja, musst aber runtergehen. Nein, nein. ich auch. Ich hey, hey, bleib stehen. Wer auch immer noch am Laufen war. Wer auch immer jetzt die Treppe runter ist. Bitte komm so. auch um, um heilung. Nein. Bitte bitte sei hart nicht hier in mir. bitte Ich, ich, ich alles nicht Nein. Ich muss weg! Okay oh Julian God. Julian viel Glück den Face zu drücken ne? Also sie hat mich gesehen ne Okay Die Julian hast du jetzt, nimmst du jetzt auch einen Schluck? Warte kurz meine Zähne müssen schneller arbeiten oder meine zwei Fingern also Hast du selber stand, in der Mitte der Generator ist halb fertig. Okay, ja, kann kann ich hab. Oh, er ist noch saufen. Nee, ist so. Oh, oh, Ich oh. hab gesoffen. Scheiße. Okay. White Wings ist voll egal. White kann voll scheißegal <lacht> sein. White ist <lacht> scheißegal. Oh. <Hey. lacht> yeah. <lacht> so die anderen nicht hängen. <lacht> Warte mal, aber eine, eine Sache ist, wenn Julian beispielsweise tot ist, wenn wenn ich dran wäre oder Volki, soll Julian immer noch trinken? Ja. Ja. Oh, shit Julian, du yes. so Armer. Nein nein, nein, nein, nein. nein, nein, Okay, ich mach schon mal meine Flasche bereit. Ja, ich da. ich bin nein. nein! Oh, ich bin. Oh, nee, die Kellerin ist hinter mir her. Oh, komm, oh mein mal. Gott, mein Kopf rumpft jetzt schon, ey. Julian, ich gehe runter wahrscheinlich. Ich geh runter. Nein, nein, nein. Stop. Stop immediately. Warum ist... hast du das getan? komm zu mir! Warum hast ich du das getan? Doch wie sehr, sehr ich dich mag! Jürgen! Julian, Julian. Okay, okay, okay, so knapp, du musst dich nur einmal holen! Und auch mein schöner Regen! Ist nur schwarz weiß Oh mein Gott! Oh mein Gott. War auch kaputt. Julian! Alles klappt super! Ich weine hier <lacht> ins Telefon. Aufzusehen, Junge! Ich schwöre bei Gott, ich werde nicht down nehmen. Wenn ja, ich da gehe, wenn ich da... Schlauere die Warte. Wenn ich da ich 3 Schlucks. Drei Schlucks. Okay, okay, ich mach mit! Was? Wenn ich jetzt downgehe, gehe, dann nehme ich drei Schluck. Und wenn ich komme ich, so ich so sie okay. und da man die nicht. Wir wissen, dass ich drei Schluck nehme. Oh, okay, ich wenn mal sie herkommen. Easy peasy. Oh fuck. Oh Ja, ja. Oh mein Gott. Das ist auch okay, wenn ich zwei oh. Expresso-Tassen oh, nehme? Alter. Ich habe oh, nicht genug Schnapsgläser. Und die kleine ist immer noch mehr hinterher. Ich raste aus. Also Julian, willst du da mitmachen? Wenn ich runtergehe, nimmst du auch drei Schlucks oder nicht? Ja, ich habe jetzt schon meine drei... <lacht> Ich hab' den schon gefühlt. Okay, ich hab' oh, meine Worte. Ja, verloren, aber das sieht jetzt immer noch. Egal, wenn ich jetzt diese Match immer noch gehe nehme ich trotzdem drei. Meine Flasche ist bald leer, Kollege. Oh, oh, oh mein oh Gott. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh oh mein Gott, oh mein oh oh mein Gott, Warum ist du der Quillner schon bei mir? Wer ist es? Ich weiß nicht, ob ich den, Julia, den nein. Herzschlag Nein, du Glocksengel. <lacht> Wer ist es? Keine Ahnung, wir hören nur den Herzschlag. I don't wanna know, I don't wanna know. Nein. I wanna see the little bitch. No, I don't aber wanna Doktor think... Is ist es ein Doktor? Ist es ein Doktor? Nein! <lacht> ja, es ist ein Doktor. <lacht>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 weil kannst du retten gehen? <lacht> Julian, Julian, Julian, du musst jetzt vier Schritte trinken. Du musst jetzt vier Schritte trinken. Ich, ich bin jetzt schon bei meinem dritten. Ich hab jetzt während ich getragen, wurde ich auf. Muss so, ich muss mich erstmal beruhigen. Nein, das ist auch noch Skillcheck. Hm. Wie weiß er, wo ich bin? Wie weiß er, <lacht> wo ich bin? <lacht> nee. <lacht> der Julian, Julian fünfter Schluck, fünfter Schluck. Was? Warum? Warum hängst du schon? Oh nein! Ich will nicht sterben! Ich will oh. nicht sterben! Ich bin nicht sterben. Ich will, nicht sterben. Oh. ich will auch nicht sterben! Das heißt, wir nein, haben drei den letzten Haken! Und wenn wir beide tot sind, sechs Stück. Das, das war ist mal aufgerechnet! Das ist mal Nein, Joja, ich komm nicht retten! Du stubst nicht! Ich hab keinen Bock auf <lacht> sechs Stücke, ne? Ich hab da auch keinen Bock! Na weiß, guck, wenn wir beide tot sind, müssen wir einmal sechs Schlüssel. Ja, nee, drei, drei. drei Stücke, wenn du wenn ich auch sterbe. Wenn wir beide sterben und danach, wenn wir beide gestorben nee, sind, müssen, müssen wir allgemein sechs Stücke. <lacht> nein! Nein, Wolki! Vol nein, Volki, Volki, nein! Wir nein, haben sechs ja. Stücke, ich will jetzt nicht zehn trinken! Wolki, ja! Nein! Oh mein. nein! Nein! Nein! Nein, Wolki! Nein, okay, du Alle Zuschauer bereit. Abonniert meinen fucking Kanal. No, Lass ich trinke. Meine auch, bitte. Lop. No. Okay, Mitte, zur Titte, so ein Sack. sag. Schade, okay, ja, Bist du bereit? Leute, ja, der Doktor hat es verändert, ihr müsst Stück mehr nehmen. Ja, ich will es nicht, zehn Stücke haben wir gesagt. Wir haben oh, bereits zehn Stücke. Ich habe es gerade mit einem angefangen. Es sind noch neun. Oh Gott. Oh. Oh, 2. Drei. drei Vier 1 oh. oh. oh. wow. Dreck. 9. 1. 1. 2. Seht es für dich auch, wenn ich einfach 30 Sekunden von der Flasche laufe. okay, ich nichts Das bin ich huh? so top, jetzt für dich auch, wenn ich 30 Sekunden von der Flasche, damit ich, ich. kann die Stücke von der Flasche nicht Lust, sehen ich, ich lade mal Danny ein, warum? <lacht>